Hättest du geglaubt, sowas ist möglich, dass Menschen sogar Flusskieselsteine mit ihren Händen zerschmettern können? Wir glauben, wenn etwas in der Lage ist, Menschen solche Fähigkeiten zu geben, dann ist es die ideale Basis für ein Förderprogramm der neuen Generation. Das dahinterliegende Wissen sollte nicht einer kleinen Gruppe vorbehalten bleiben, sondern möglichst vielen Menschen verfügbar gemacht werden. Die richtige Kampfkunst. Systematisiert und bereichert um Best Practices und Methoden aus der Psychologie und der Pädagogik, ist imstande, jedem Menschen zu einer positiven und selbstbestimmten Lebenseinstellung zu verhelfen. Da ein einschlägiges negatives Lebensereignis grundsätzlich jeden treffen kann, braucht es gewisse Fähigkeiten und Ressourcen, um sich zu schützen. Die meisten Menschen haben auch gelernt, damit umzugehen und können sich verbal oder nonverbal wehren oder schützen. Aber was ist mit denjenigen, die das nicht gelernt haben? Was ist mit denjenigen, die sich einen Kurs oder so etwas nicht leisten können? Oder die durch das soziale Raster fallen? Wir möchten genau diesen Menschen helfen und möglichst vielen die kostenlose Teilnahme an unseren Doktorkursen ermöglichen. Am 7.4. ist Weltgesundheitstag. Wir möchten bis dahin die Grundlage haben, um für Kinder, Jugendliche und Flüchtlinge erste Kurse geben zu können. Wir haben uns das hehre ziel gesetzt, 2017 150 Menschen zu erreichen. Und genau dafür brauchen wir deine Hilfe. Sei es, dass wir unser Minimalziel erreichen und Materialien besorgen können oder dass wir tatsächlich 150 Menschen erreichen. Hilf uns und unterstütz uns auf Start Next. Du kannst dafür natürlich eine Spendenbescheinigung bekommen oder es warten attraktive Dankeschöns für dich oder dein Unternehmen. wie Zum Beispiel ein Selbstverteidigungskurs für die Mitarbeiter.